Ihr könnt stolz auf euch sein. Eure Stadt beherbergt fünf Einwohner. Puh, das ist nicht wenig. Aufständisches Volk zieht durch die Gassen. Ist nicht wahr. Hast du nichts zu tun? Eure vollste Zufriedenheit ist mein einziges Streben in diesen Zeiten. Was <lacht> stimmt mit dir nicht? Hier hast du einen Heiltrank. Wie wär's, wenn du mich dafür belohnst? Gold ist nie verkehrt, weil ich ja sonst die Fresse poliere. Alles klar? Ihr riskiert einen Krieg. Mm, nein, du bist jetzt frei. So nicht.